Mich geflasht von dem Fleisch, also benommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ganz normal ist das nicht. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute der etwas anderen Art. Wir testen das TK-Dönerfleisch von Lukas Podolski. Der hat ja eine Dönerkette, sage ich jetzt mal so. Und der hat ein Döner TK-Fleisch auf den Markt gebracht. Und meine Mission ist es in diesem Video, euch zu sagen: natürlich ist es generell geil, kann man sich das kaufen, bringt das was? Dumm gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und kann das mithalten mit so einem normalen Dönerfleisch vom Spieß. Deshalb habe ich auch noch einen Döner bestellt, so einfach nur den direkten Vergleich. Denkt dran, haut mir die Kommentare voll. Auch hier euren Döner rein. Wir haben ja eine Belohnung für den, der meinen besten bisherigen Döner top. Und natürlich, was ihr von dem Format haltet. Oder wenn ihr eine andere Idee habt, was ich so testen kann das wirklich Sinn machen, zu mir passt, haut es rein, eure Meinung. Wir schützen jetzt erstmal an und holen das Dönerfleisch. So, wir haben es am Start. In Buxude übrigens kein Rewe gehabt, schämt euch Buxude. 3,79 kostet das Ganze. Bam. Schon mal kurz der erste Eindruck? Ja. Das Filet der Straße. Ja, das ist eine Ansage, Herr Lukas. Das ist eine richtige Ansage. Gucken wir, ob das zutrifft oder ob das einfach nur Scheiße ist. <lacht> oder ob das einfach nur... Wie kann ich das ein bisschen netter ausdrücken? Ja, ja oder ob er, ob er zu viel in den Mund genommen hat, sagt Ahmed gerade. So, wir wir dürfen jetzt zu mir nach Hause, ihr kriegt den ersten Eindruck von meiner Küche jetzt auch. Vorab, vor der Roomtour kriegt ihr jetzt meine Küche schon an Start. Ja, und dann werden wir das mal eben zubereiten. Auf Gourmet-Basis. Guckt euch im Spiegel so diesen sexy Männern von hinten, ja. Ich krieg den Anschnell nicht rein damit. Also Wir fahren zwei Sekunden. Egal, ich fahr, du musst anhalten, ich fahre nicht ohne Ansteller. Eigentlich echt nicht, ich mach ich Ausnahmen. Aber egal, ich fahre jetzt ohne. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt was passiert, ich fahre in meinem Leben. Oh, ach nein, man, Nervenkitzel. Ich krieg richtig Gänsehaut gar nicht. Nee, ehrlich. Auch an der, äh, unten an der bisschen. Das ist wie wenn es regnet. Ich hab da schon Videos zu gemacht. Wenn es regnet, ich spüre das. Krieg ich äh, kribb, fängt meine Eichel an zu kribbeln tatsächlich. Das ist ein Spiel gegen die Zeit. Um 13 Uhr kommt. Ziemlich genau. Dann kommt der Test, wir müssen schon mal Tür aufmachen und ich muss jetzt schnell das Filet fertig machen, dass alles auch heiß ist gleichzeitig. Ui. Ob wir das schaffen. Hallo mein Schatz. Oh mein Feini. Oh mein Schatz. Komm, guck mal, was Papa hat für dich. Guck mal, was Papa hat für dich. Guck mal, das hat Sascha den Papa da puff tot, Puff tot, puff tot. Wir werden jetzt das Dönerfleisch zubereiten. Einmal im Ofen, einmal äh, in der Pfanne. Einmal in Ofen, einmal in der Pfanne. Den Vergleich, zwei bis drei Minuten habe ich eben schon drauf geguckt. Soll es nur dauern. So, und jetzt nochmal einmal, hier für euch auch. Hm. Interessant. Ich habe gar nicht über nachgedacht, wie das von innen aussehen könnte. Aber ja. Also riecht so, ich habe irgendwann mal Gyros für TK gekauft. Riecht original wie Gyros ja, irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Gyros riecht, aber mhm. das Dönerfleisch, bei uns TK riecht auch genauso. Riecht original wie Gyros. Bin ich gespannt. So, döner telester Wir heizen gerade den Ofen vor. 230 Grad Ober- und Unterhitze. Knallen da schnell rein. Pfanne auch. Das soll zwei bis drei Minuten jeweils nur dauern. Machen wir fresh. Gucken wir, ob das passt. Ganz kurzer Einspieler, ihr kriegt von mir zum Schluss auch noch eine Variante, wo ich das Fleisch habe auftauen lassen, weil es laut Packungsbeilage soll man es so machen, so kriegt ihr auch noch ein kurzes Statement, wenn es auftauen lassen habe. ich finde es aber auch nicht schlecht, ohne weil man holt es gerne sowieso sofort in die Pfanne, so ihr kriegt beide Statements von mir zum Schluss, mit auftauen ohne, so jetzt geht's es weiter an, ans Döner so ich habe das jetzt auf dem Ofen ausgebrannt. extra nicht übereinander, ich habe es auseinander gezupft, damit das auch schön kross wird, der Rest kommt in die Pfanne. Also echt enttäuschend. Einmal verlässt man sich auf andere, einmal mit Profis arbeiten. Ab extra Brot jetzt bestellt beim Döner. wollte ich schön in die Schnitzel hin, So Döner, wie ich das durchschneide, so auf geil. Wisst ihr, dass es geil aussieht, aber du kannst dich auf keinen verlassen. Kein Dönerbrot gibt es heute. Mann. Ja, ich mache extra kross, ne? Schön krosses Dönerfleisch. So wie du es vom Spieß abgeschnitten kriegen möchtest, so mache ich das. Ich glaube, das wird besser als das auf dem Ofen. Ich habe extra für euch halt beides gemacht, weil nicht, dass danach nachher halt so jetzt im Ofen, Bruder. Ich soll nur drei Minuten, aber ich mache länger. Ich sehe schon, das wird nichts. Packungsbeilage, gut, jeder Ofen ist anders, ne? Aber die kommen bei mir immer hinten und vorne nicht in die Packungsempfehlung. So, also, angeblich nur zwei bis drei Minuten, ne? Angeblich nur zwei bis drei. Ich habe jetzt schon fast fünf Minuten gemacht. Der Ofen hat ordentlich geballert, ne? Also, wir haben hier nur ganz kurz, dass ihr das seht. Wir haben hier Ofenfleisch, das standardgemäß, man sieht bestellt und von der Pfanne. Erstmal standardgemäß, nochmal um, um ins Feeling reinzukommen. Das Standardfeeling vom Standarddönerfleisch. Einfach 115 Döner um die Ecke. Standard Dönerfleisch. Ich muss gerade noch ein Bild fürs Thumbnail machen. Das Dönerfleisch bestellt. Voll übersalzen. Voll übersalzen. Nur ganz kurz das nebenbei. So, Lukas bedeutet, gibt Dönerfleisch aus dem Ofen. Ziemlich, sag ich euch, merkwürdig ein Biss. Schmeckt also ein bisschen einfach unnatürlich. Ich sag mal so, als hättet ihr, das ist kein Hack, das ist kein Fleisch. Es beißt sich einfach merkwürdig. Ich kann es euch nicht anders sagen. Ich sag jetzt mal so, man muss wissen, worauf man sich mit diesem Fleisch einlässt. Geschmacksverstärker. Die, die sind drauf, die E-Stoffe. Das erste, was du bei dem einen findest, wenn du Googles ist bedenklich, bei dem einen Trennmittel. Lass uns das mal hingestellt. Einfach jetzt, real we talk, wenn man einen Döner irgendwo essen geht, scheiß mal auch drauf. So, und ich scheiß auch drauf. Deshalb bewerte ich das jetzt mal so, als würde ich das nicht wissen. Jetzt weiß man, es ist natürlich ein bisschen scheiße. Da macht nichts, rein geschmacklich. Tatsächlich sogar das aus dem Ofen leicht besser vom Geschmack. Die Pfanne hat ein komisches Feeling da reingebracht. Schmeckt einfach... Schmeckt bedenklich, wollte ich gerade sagen. Ich versuche mal einen Vergleich zu finden, aber man findet tatsächlich keinen Vergleich. Versuche ich es euch anders auszudrücken. Wenn man es vergleicht mit normalem Dönerfleisch, man erwartet ja ein Dönerfleisch Man möchte sich den Döner nach Hause holen. Das Dönerfleisch oder äh, Dönerteller, Döner selber machen. Es hat nichts mit normalem Dönerfleisch zu tun. Es schmeckt nicht so, es fühlt sich vom, von der Konsistenz nicht so an. In keinster Weise. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist komische Konsistenz, komisch im Geschmack, finde ich so. So, jetzt nochmal aufgetaut: einmal Pfanne, einmal Ofen, dass wir beides am Start haben. So spricht Kosto, wie es sein soll, nur ganz nebenbei. Mmh. Ich tue mir bei der Notung gerade schwer. Einmal schnell noch das, das Fleisch aus dem Ofen. Das nochmal aus dem Ofen. Finde ich mal gar nicht schlecht. Pfanne ist für mich immer mehr Aufwand, einfach ein Ofen rein Easy. Aus dem Ofen wieder ein bisschen anders, ein bisschen würziger. In der Pfanne ist natürlich dieses krosse, diese um die mehr durchdringen. Jetzt ganz ehrlich, ich gebe dem sogar eine 5,7 Punkte. H genau, ich schwöre euch, nicht mehr, nicht weniger. Ich habe die ganze Zeit gependelt, genau das ist es. ich sage euch, wenn man Bock auf Döner zu Hause hat, ich schwöre euch, das kann man kaufen. Das kann man kaufen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht Weltklasse. Nicht zu vergleichen wie jetzt mit Döner frisch am Spieß. Das ist natürlich noch mal leckerer. Aber für zu Hause finde ich das in Ordnung. Man muss natürlich drauf scheißen, so wie ich gesagt habe. Boah, da ist der Glutamat rein. Das muss ja schmecken. Es muss schmecken, aber da mal drüber hinweg gesehen. Das kann man sich für zu Hause, kann man sich das gönnen. So ganz nebenbei, jetzt nach dem Video aufgenommen. Ich fühle mich geflasht von dem Fleisch. Also benommen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ganz normal ist das nicht. Die, die Punkte basierend habe ich jetzt genannt, indem ich habe, als wäre es ein normaler Döner-Vergleich und ich bewerte Fleisch. Von allen Dönern, die ich mal gegessen habe, so wisst ihr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich find's geil, irgendwie mal. Das Feeling hat mir Spaß gemacht, zu zu drehen. Haut mir einen Daumen oben rein, gerne auch einen Kommentar. Wie gesagt, äh, auch, auch äh, hier könnt ihr mir einen Döner reinschreiben. Preisgeld ist am Start, es wächst von Video zu Video. Sagt mir aber auch, wie euch das hier gefallen hat, mit zu Hause. Machen wir uns so. Abo da lassen, auch Glocke anmachen. Meistens haben mich nicht abonniert, die mich gucken, leider. Und ich werde mich freuen, wenn sich das ändert. Wir sehen uns im nächsten Video